Hier ist Nancy ja mit einem neuen Video aus der Reihe Motivation, Inspiration und Wissen für dein Leben voller Leuchten. Heute geht es um das Träumen. Denn ich finde, wir sollten alle mehr träumen. Es gibt zwar diesen deutschen Spruch, der lautet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber ich finde, träumen ist auch eine Tat. Und ich finde, irgendwo zu sitzen und zu träumen und sich nur Gedanken zu machen darüber, wie es denn sein könnte, wenn und wie es denn wäre, wenn... Ich finde, es ist auch eine wunderbare Beschäftigung. Also, nimm dir Zeit zum Träumen und entspann dich dabei und genieße es. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Und wie bei allen Videos gilt auch hier, Daumen hoch, unterleiten, weitersagen. Und wenn es etwas gibt, was du mir mitteilen möchtest, gerne da unten kommentieren. Ich? Sie? Nein. Doch. Oh.